Ecapio Podcast Folge 5 Thema Ursachen von Flucht und Migration. Ein Interview über die aktuelle Situation auf dem afrikanischen Kontinent und über die Verantwortung der Europäischen Union. Mit Ruben Neugebauer von der Sea-Watch. Mein Name ist Ruben Neugebauer. Ich bin Pressesprecher und Crewmitglied bei der Sea-Watch. Sea-Watch ist eine Organisation, die zivilgesellschaftliche Seenotrettung auf dem zentralen Mittelmeer organisiert und sich für eine Safe Passage, also für sichere und legale Einreisewege für alle Flüchtenden einsetzt, weil das, was wir da machen, einfach nur ein Tropfen auf den heißen Stein und keinesfalls die Lösung sein kann. Konzentriert sich der öffentliche Diskurs in Deutschland zu stark auf Menschen, die nach Europa fliehen? Wie ist die Situation der Fliehenden innerhalb von Afrika? Also die Menschen, über die wir hier in Europa Sprechen, das ist eigentlich nur ein Bruchteil von den Menschen, die weltweit auf der Flucht sind. Das sind die, die den langen und beschwerlichen Weg in die EU geschafft haben. So, das sind letztendlich die wenigsten. Wir haben im Moment eine Situation, wo weltweit mehr Menschen auf der Flucht sind als jemals zuvor. Und ein ganz großer Teil davon äh, kommt eben vom afrikanischen Kontinent. Es ist so, dass weltweit insgesamt mittlerweile über 65 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Mehr als 12 Millionen davon sind allein letztes Jahr, 2015, geflohen. Und da kann man eben sagen, dass ein ganz, ganz großer Teil davon äh, eben in den Ländern, in den Herkunftsländern selber äh, flieht. Das bedeutet, dass das Binnenflüchtlinge sind, die äh, ja innerhalb des Landes, wo der Fluchtgrund besteht, dann eben... Ähm, an, in ein anderes Gebiet gehen oder die teilweise auch in der Region fliehen. Also unter den zehn Ländern, die weltweit die meisten Flüchtenden aufgenommen haben, sind allein fünf afrikanische Staaten. Das heißt, da sieht man schon, dass einfach sehr viele Menschen auf dem Kontinent selber bleiben. Sie fliehen in der Region und das muss man einfach auch mitbedenken, wenn man äh, ja im Prinzip an, an den Belastungen die dann hier in Europa immer äh, hochgehalten wird, dass eigentlich die allermeisten Flüchtenden äh, in, äh, auf dem afrikanischen Kontinent selber äh, fliehen. Das äh, größte Flüchtlingslager der Welt äh, ist zum Beispiel äh, das Lager Dadaab in äh, Kenia, das jetzt gerade auch eventuell geschlossen werden soll. Das sind äh, alles äh, Dinge, die hier in der Diskussion total untergehen. Welche unterschiedlichen Gründe existieren für Flucht und Migration? Es gibt verschiedene Konflikte auf dem afrikanischen Kontinent, die eben die Menschen zur Flucht treiben. Sei es im Kongo, wo über drei Millionen auf der Flucht sind von ähm, ja, vor, im Prinzip Kämpfen zwischen verschiedenen Milizen, Regierungstruppen, wo es letztendlich um Verteilungskonflikte geht, wo es um ähm, die Vorherrschaft über ähm, ja, Rohstoffe geht und ähm, im Prinzip einfach Machtverteilung, sei es in äh, Somalia, wo im Prinzip seit Jahren Bürgerkrieg herrscht, wo ähm, ja im Prinzip gar keine staatlichen Strukturen in der Form mehr, mehr vorhanden sind und ähm, auch Milizen wie Al-Shabaab ihr Unwesen treiben, wo das dann so eine zusätzliche religiöse ähm, Aufladung noch bekommt. Der Konflikt, ähm, äh, da gibt es also ganz verschiedene, ja, Gründe für, auch zum Beispiel ähm, in Nigeria, wo jetzt ähm, die Terrormiliz Boko Haram ihr Unwesen treibt, ähm, da ist es so, äh, dass das ist eine der Hauptherkunftsländer, ähm, äh, so vom Eindruck her, was, was wir auf unseren Schiffen mitbekommen und äh, da hat es aber auch ganz viel damit zu tun, dass ähm, ja im Prinzip der Ölpreis im Moment ähm, im, im Keller ist. Öl ist sozusagen so der Schmierstoff gewesen für die Wirtschaft äh, Nigerias und ähm, äh, das bringt eben jetzt gerade Probleme mit sich. Warum versuchen besonders Afrikanerinnen und Afrikaner, die zum Arbeiten nach Libyen gezogen sind, nach Europa jetzt zu fliehen? Sehr viele Menschen aus Nigeria zum Beispiel auch oder aus anderen ähm, afrikanischen Staaten waren in Libyen als ähm, Arbeiter in, im Prinzip äh, tätig, bevor äh, Gaddafi gestürzt worden ist. Seit dem Sturz von Gaddafi versinkt Libyen im Chaos und ähm, es gibt auch dort im Prinzip einen Bürgerkrieg und das ähm, ist auch dort so, dass staatliche Strukturen äh, nicht mehr wirklich vorhanden sind. Hinzu kommt dann, dass äh, ja, es da einen relativ ausgeprägten Rassismus gegenüber von Menschen aus subsahara afrika gibt, für die dann äh, letztendlich ja, keine andere Möglichkeit mehr, mehr da ist, dort zu leben, dort in, in Sicherheit und in äh, Frieden zu leben und äh, die dann eben äh, den Schritt ähm, gehen, als letzte verbliebene Möglichkeit, äh, so eine Flucht über das Mittelmeer anzutreten. Verursacht und oder fördert die aktuelle Wirtschaftspolitik der Europäischen Union Flucht und Migration in Afrika? Fall. Zunächst mal muss man sehen, dass die Europäische Union vor allem auch durch ihre koloniale Geschichte maßgeblich mitverantwortlich ist für einen Großteil der Fluchtursachen. Wenn man sich zum Beispiel die Konflikte, die ich jetzt bereits angesprochen habe im Kongo oder ähm, in anderen Teilen äh, Afrikas anschaut, dann ist es ganz häufig so, dass äh, koloniale Ursachen damit dahinter stecken, die das mit ausgelöst haben, sei es die willkürliche Grenzziehung, die letztendlich ähm, ja im Prinzip teilweise Gruppen geteilt hat oder dann ähm, äh, ja eben durch diese Grenzziehung auch mit zu Konflikten beigetragen hat, sei es die äh, Ausbeutung von Ressourcen auf dem afrikanischen Kontinent, die sich ja im Prinzip bis heute genauso fortsetzt. Also es ist ja auch nicht so, dass das ähm, irgendwann aufgehört hätte. Gibt es konkrete Beispiele für die Ursachen von Flucht und Migration? Ein Beispiel, was jetzt heute noch aktueller ist und was ein relativ bekanntes Beispiel ist, ist das Beispiel der Fischer im Senegal. Die Fischerei in küstennahen Gewässern hat äh, maßgeblich äh, ja, zum Einkommen und zur Lebensgrundlage von den Menschen äh, im Senegal beigetragen. Das ist eine Eiweißgrundlage vor allem auch und äh, das Problem, Dort ist jetzt das äh, EU-Fischereiflotten, also industrielle, ähm, große Fischer, die haben dort im Prinzip die Fischstände mehr oder weniger leer gefischt, ähm, was letztendlich ja, den ähm, Menschen vor Ort die Einkommensgrundlage wegnimmt, die Lebensgrundlage wegnimmt und sie damit auch dann direkt zur Flucht zwingt, anstatt dass die EU da was dagegen unternimmt, dass sie ihre Flotte verbietet dort, ähm, äh, aktiv zu werden hat sie ja, Verträge mit dem Senegal abgeschlossen über ähm, unfassbare Mengen von Thunfisch 14.000 Tonnen äh, glaube ich die da jährlich von EU-Fischern weggefischt äh, von EU-Fischern weggefischt werden dürfen und das kann es natürlich nicht sein, weil das natürlich äh, direkt dazu beiträgt. Also wenn man jetzt darüber redet, was man tun könnte, um Fluchtursachen zu beheben, dann müssen wir mal schon vor allem bei sich selber anfangen und solche unmittelbaren Dinge, wo es wirklich völlig problemlos möglich wäre, diese EU-Fischflotte zu verbieten, dort äh, aktiv zu werden, da pusht die Europäische Union das sogar noch weiter. Das ist aber nicht nur ähm, das Beispiel mit dem Senegal, sondern es gibt äh, auch Bestrebungen, von der Europäischen Union da Freihandelsabkommen mit verschiedenen Regionen in Afrika abzuschließen. Wir haben es bereits in der Vergangenheit gesehen, dass die Europäische Union mit ihren Billigexporten, mit ihren Überschussprodukten teilweise afrikanische Märkte zerstört hat. Da hat dann einfach so ein Kleinbauer keine Chance, wenn da die subventionierten Produkte aus der EU die Märkte überschwemmen. Und auch das ist was, wo man ganz konkret völlig problemlos äh, dagegen agieren könnte ähm, äh, und es einfach einstellen könnte. Da macht die EU eben viel zu wenig und ist dadurch auf jeden Fall ziemlich direkt äh, mit für Flucht, uh, Fluchtursachen verantwortlich. Es ist tatsächlich eine interessante, kontrovers diskutierte Frage, ob äh, der anthropogene Klimawandel Fluchtgründe auch äh, mitverantwortet. Wir gehen sehr stark davon aus. Es gibt verschiedene Gründe, warum das so ist. Das eine ist, äh, dass natürlich ähm, äh, die Wüstenausbreitung, die wir äh, durch den Klimawandel mitunter ähm, in größerem Ausmaß derzeit haben, das äh, für viele Menschen einfach äh, die Lebensgrundlage wegnimmt, weil die von der Landwirtschaft abhängig sind. Das heißt, gerade Menschen, die von der direkten Verfügbarkeit von Wasser und ähm, ja, eben auch von, von der Ernte auf ihren Feldern abhängig sind, äh, ist der anthropogene Klimawandel, wenn das so weitergeht und die damit verbundenen Folgen, wie zum Beispiel Wüstenbildung, ähm, ein großes Thema, was dann eben auch äh, natürlich die zur Migration zwingt. Äh, gleichzeitig gibt es aber auch äh, Gründe, an die man vielleicht so ähm, erstmal gar nicht denkt, zum Beispiel, dass sich ähm, äh, neue Malariagebiete gebiete bilden durch äh, eben die Veränderung von den klimatischen Bedingungen und dann eben da nicht unbedingt die medizinischen Voraussetzungen sind, um damit irgendwie umgehen zu können. Und auch das kann dann eben auf indirekte Weise durch den Klimawandel bedingt Menschen zur Flucht zwingen. Die Europäische Union, der Friedensnobelpreisträger, tut im Moment alles, um seine Grenzen gegenüber Menschen in Not abzuschotten. Es ist so, dass es für Flüchtende, die jetzt ähm, aus diesen Konfliktregionen auf dem afrikanischen Kontinent oder auch äh, im Nahen Osten nach Europa kommen wollen, gibt es keine sicheren Einreisewege. Dadurch wird das Asylrecht, das wir hier tatsächlich noch im Grundgesetz stehen haben, auch eigentlich zu einer Farce, weil es für Menschen, die aus so einer Konfliktregion kommen, eigentlich erstmal völlig unmöglich ist, Deutschland, irgendwie auf einem sicheren, legalen Weg zu erreichen. Also da müssten die schon irgendwie vom Himmel fallen, um hier ähm, als erstes Land äh, einzureisen und hier Asyl beantragen zu können. Und das ist natürlich eine Katastrophe, weil dadurch halt die Menschen auf einen sehr, sehr langen, äh, gefährlichen Weg gezwungen werden. Das ist ja nicht nur das Mittelmeer, wo wir aktiv sind. Das ist gerade so gewesen, dass vor ein paar Tagen auf dem Brenner zwei Leute erfroren sind, die sich da im Prinzip ähm, auf einen Güterzug äh, gepackt hatten, um irgendwie diese innereuropäischen Grenzen zu überwinden, die ja mittlerweile auch wieder äh, kontrolliert sind. Also Schengen ist ja quasi für Flüchtende zumindest schon längst ähm, passé. Und ähm, das ist natürlich eine völlig unhaltbare Situation was die Menschen dann eben zwingt, solche gefährlichen Wege zu nehmen. Auch die europäischen Außengrenzen werden eben auf völlig abartige Weise abgesichert. Es ist so, dass dort, wo im Prinzip sichere Routen bestehen würden, also über Land, werden Zäune gebaut. Wir haben einen Zaun zwischen Bulgarien, Griechenland und der Türkei. Wir haben einen Zaun zwischen den spanischen Exklaven in Marokko. Da haben wir sogar nicht nur einen Zaun, sondern da haben wir gleich mehrere Zäune mit denen sich da die EU im Prinzip ähm, äh, ja, so eine Festung aufbaut, wo es für Menschen, ja, die Schutz suchen vor Krieg, vor Verfolgung, vor Armut, vor Hunger, eben überhaupt keine Möglichkeit gibt, irgendwie legal dahinzukommen. Und das treibt sie eben in die Hand ähm, von Schleppern. Es ist so, dass die Europäische Union immer wieder gerne davon redet, einen Kampf gegen Schlepper zu machen. Aber das, was die Europäische Union als Kampf gegen die Schlepperei bezeichnet, ist eigentlich ein Konjunkturpaket für die Schlepperei. Weil der effektivste Kampf gegen Schlepperei, der in der jüngeren Geschichte der Europäischen Union stattgefunden hat, das war im Sommer 2015, als der österreichische Bundeskanzler Faymann äh, damals die Grenzen aufgemacht hat ähm, äh, und Menschen aus Ungarn einfach reingelassen hat, die dann im Prinzip durchgehen konnten. Das hatte zur Folge mitunter oder auch die Situation davor in Griechenland, als sich Flüchtende selber äh, die Möglichkeit erkämpft haben, ähm, ja im Prinzip auf die Fähren zu kommen von Lesbos. Äh, das war ja nichts, was äh, irgendwie die Europäische Union beschlossen hat, diese Balkanroute zu öffnen, sondern da war es eben einfach so, dass Flüchtende selber gesagt haben, wir ähm, äh, kämpfen uns diese Route frei und ähm, sind dann von Griechenland über den Balkan äh, auch nach Nordeuropa gelangt. Und das war im Prinzip der Moment, wo das Schleppereigeschäft äh, eben auf der Balkanroute zusammengebrochen ist. Was möchte die Sea-Watch mit ihrem Einsatz auf dem Mittelmeer erreichen? Das Ziel von Sea-Watch ist es zunächst mal ganz unmittelbar humanitär zu helfen. Das bedeutet Menschen aus Seenot zu retten, dort, wo sie in Seenot geraten, aber darüber hinaus auch politisch. Wir setzen uns ein für sichere und legale Einreisewege, weil das, was wir da auf dem Mittelmeer haben, das wird immer Notfall genannt, aber eigentlich ist das kein Notfall mehr, weil eine Situation, wo wir jeden Tag Notfälle haben, das ist kein Notfall, das ist keine Naturkatastrophe, was, was wir da haben, das ist kein Erdbeben, das ist keine Überschwemmung, sondern das ist menschengemacht. Es ist ja nicht so, dass die EU nicht nur nichts tut, um dort das Ertrinken auf dem Mittelmeer irgendwie zu verhindern, sondern die EU führt es ja ganz bewusst herbei. Wir haben eine Situation, in der die Europäische Union eben alle Grenzen, alle sicheren Routen dicht gemacht hat und damit die Menschen zwingt, eben auf diese Boote zu gehen und dabei können wir halt nicht zuschauen und ähm, ich denke mir halt auch daran, dass wenn, wenn ich später mal gefragt werden werde, was ich eigentlich gemacht habe, als die Europäische Union da die Menschen hat ertrinken lassen, dann will ich halt, nicht sagen, ich habe zugeschaut.